Die Echsen, deren Erbe wir errungen haben, traten ebenfalls in die Folge einer anderen Rasse, von denen sie Götter, Sprache und Zauberei übernahmen, wie das Mogulat, dem Reich von Zeta folgte. Folgte Zeta dem Reich von Vayat. Man nehme die bekannten Götter Karuban und Belkorton, was sind sie denn anderes als die Exischen Karubits und Kretonk? Was anderes als die geheimnisvollen Krypt und Krygung? die die versinkenden Stelen von Talusa preisen. Baal-Not offenbarte mir, dass die Vergangenheit nicht ruht, sondern nur lauert, die Zeiten umzukehren. Einzig, wenn wir die Zeit konservieren, können wir uns wappnen. Ansonsten werden wir wohl wirklich ins Meer zurückkehren, wie sham nicht müde wird zu behaupten. Vark el-Gentim, das Erbe der Rassen. Tubarek al-Kaim, mit dem kalten Herzen 1500 vor Bosberans Fall. Und damit nehmt ihr den restlichen Wind aus den Segeln und kommt kurz vor der Rulatschen Küste in einer sumpfigen Region zum Stillstand. Die Ruderboote werden für euch beiseite geräumt, nach unten gelassen und ihr könnt dann nach und nach mit euren Habseligkeiten nach unten steigen. Die schwarzen Küche vom Dobirach werden als erstes runtersteigen, euch dann die Hände reichen, den Leitern hinunterhelfen, wenn es denn braucht. Und so könnt ihr auf die eisige Küste blicken. Der Sumpf, hier wohl leicht eingefroren, sodass er leicht quarzknarzend im Wind schwebt. Die Schneeflöckchen, die von den einzelnen Weiden heruntergewirbelt werden, von dem ja, steten Küstenwind, der schneidend und beißend kalt herankommt, Ihr könnt in der Entfernung das dunkel leuchtende Rulat oh, wohl schon erkennen. Die Hafenstadt, den Eingang und auch diesen kleinen Berg, ein, ja, ein Hügel, würde man viel eher sagen, aber in ausreichender Entfernung habt ihr angelandet. Weitere Schiffe im Hafen könnt ihr auch nicht sehen, obwohl der Hafen selbst doch relativ gut ausgebaut ist und auch wohl über einen kleinen Leuchtturm verfügt. Und dann seid ihr allesamt unten. Ruder werden ans Wasser getaucht und ihr könnt aufbrechen. Was habt ihr in, den letzten, in dem letzten Tag der Anreise getan? Zulamin. Irgendwelche Vorbereitungen, irgendwelche Alchemiker, die ihr mitnehmt. Du hattest auf deinem Schreibtisch einen Zettel liegen, auf dem auf Urteller-Media stand, Beschwöre ein Karakil, bitte nicht stören. Gezeichnet S. Gut, in diesem Fall habe ich dir wohl die Rosenbrosche nicht gebracht, äh, den Zettel verbrannt und... Äh, ja, ich denke sonst tatsächlich nichts Besonderes. Ähm, was macht denn das Gewandheitselixier Diamantas? Das Gewandheitselixier äh, Qualität D. Dann. Erhöht die Gewandtheit. Ich glaube, für 25 Minuten müsste ich nochmal genau nachschauen, was das D ist. Um sieben Punkte. Ja, äh, weil, nee, D müsste Stunden sein. Äh, ja, schaue ich gleich nochmal nach. Haben wir die Vorzeit, aber Auf jeden Fall für länger als eine halbe Stunde. Äh, ja, weil in Ermangelung irgendwie sehr viel besserer Pläne würde ich mir da an dir ein Beispiel nehmen. Dann nehme ich auch ein Gewandtheitselixier äh, zum Heiltrank mit dazu. Gut, Abelmeer, was möchtest du mitnehmen? Was hast du sonst getan? Ähm, ich hätte vielleicht einen Brief geschrieben, den würde ich noch nachtragen im Forum. Und zwar einen Brief an Rohaya, in dem ich ihr schildere, dass sie im Begriff sind, ihre Admirellen zu retten. Und äh, dadurch sich vielleicht etwaige Streitigkeiten aus der Vergangenheit aus dem Weg räumen lassen. Mitnehmen würde ich ein Levitations hier, Qualität. Glaube ich, D ein Halbgift, die Qualität e. dreimal Kelmon und äh, ein Zaubertrank mit seinem lebens äh, mhm. So viel zum Thema: jeder nur eins mit damit, brauchst du uns nicht den Kopf abbeißt. So viel dazu, schön wir uns <lacht> einig waren. Dann Diamantes, was möchtest du mitnehmen? Diamantist packt sich äh, ebenfalls wie die äh, meisten anderen einen Heiltrank an, so wie, wie es die Kapitane auch vorgemacht hat, ein äh, Gewandheitselixier Und ohne äh, wirklich äh, jemanden Bescheid zu sagen, äh, wird er sich ins Arsenal gehen und auch noch einen Granatapfel anpacken, wenn man den brauchen kann. Wir haben die ja kistenweise. Naja, eine Kiste, aber trotzdem. Rafim. Du hast meditiert und ein Objekt war ja eingesprochen, korrekt? Genau, man sieht auch noch, dass Rafims Arm scheinbar immer noch blutig ist, der Linke, und sein, von seiner Arm immer noch Blut tropft. Also er scheint die Wunde nicht verbunden zu haben. Okay... Und Serpentilio, du hast einen Dämon beschworen, du hast einen Brief an Zulaminen gelegt, ein Karakiel. Ich denke, hier hatte er, Schlange. er hatte eher versprochen, sie über die Beschwörung von Gehören zu informieren, aber die Zeit war ein wenig knapp, also hat er es ein bisschen gedehnt, was das Informieren angeht. Und hat er sich dann die fünf Meter lange Schlange beschworen, die sich in der kleinen Alchemistenstube reichlich kringeln muss, um in den Bandkreis zu passen, in dem sie gerufen wurde, und sie dann in eine noch viel kleinere ähm, Dokumentenrolle verbannt. Ja, auch dir ist ähm, wohl aufgefallen, dass die Sternkonstellation die Matrices relativ einfach formen lässt. Ähm, nicht so hart, sondern vielmehr ja, gelartig, wie du dann die Matrix auseinandergezogen oder gerissen hast, damit du dann diesen Karakiel aus den Sphären äh, zu dir holen kannst. Was dir vielleicht Sorge bereitet, möchtest du meinen? Um, Serpentidio, ich hatte das nicht auf dem Schirm, aber Serpentidio weiß sowas natürlich, denn äh, wenn hier ein großes Ritual im Gange ist, werden sie sich vermutlich einen günstigen Zeitpunkt ausgedacht haben, äh, ausgesucht. Ja, oder aber es ist so, dass die äh, einfach die Gravitation von Dämonen äh, dafür sorgt, dass dieses Matriziennetz äh, andere Dämonen anzieht und äh, die dann begierig darauf harren, äh, in, diesen, äh, in diesen Vortex zu gelangen, um daraus äh, gerufen zu werden. Okay, Notiz an selbst, nicht den Limbus betreten. Könnte es vielleicht vergleichen mit äh, Mindergeistern, die ähm, da aufploppen, wo viel Magie im Spiel ist, und dass es sich hierbei eben nicht um, um Mindergeister handelt aus der elementaren Sphäre, sondern um tatsächlich sogar gehörnte Dämonen aus anderen Sphären. Mhm. Immer besser. Und mit dem sorgenvollen Blick lässt du die Leiter los, äh, einer der Köcher stößt eure Boote ab und äh, ja, so könnt ihr wie gesagt die nächsten 10 Minuten auf dieses sumpfige, frostige, äh, matschige Ödland zusteuern, bis ihr dann äh, doch so etwas wie festen Grund erreicht habt, Trotz dessen, wenn ihr mit doch in Stiefeln in die, in die eisigen Fluten tretet, ähm, noch ein paar Blätter beiseite streift, bis ihr dann irgendwann vor euch sicherlich 10 Meter durch den Sumpf kriegen ähm, müsstet, bevor ihr dann auf einen Knüppel dann kommt, der hier am, am Küstenstreifen dann äh, euch Bilderung verschafft. Wer auch immer diesen Knüppel dann mir angelegt hat, noch also ein paar wenige äh, Holzplanken, die dann hier äh, ausgelegt worden sind, damit man dann äh, nicht mit Skiern laufen muss. Um, aber ja, um, könnt dann die Boote wieder zurückrudern lassen. Habt dann eine Rumpfmannschaft von den äh, Köchen, 15 Söldner, die ihr bei euch habt. Um, Karl Vater den Nostrianer, den ihr mitgenommen habt, als so etwas die, wie den Führer im Sumpf. Um, Tikale von den Kikewanak wolltet ihr auch mitnehmen, korrekt? Aber klar, Diamantus und den äh, sich an die Seite und äh, wird ihm erklären, dass es mal wieder eine Mission gibt, auf der er ihn begleiten soll. Und äh, den Elfen, Mendarier nimmt nimmt ihr auch mit? Der wird es nicht nehmen lassen, was einfach hinterher zu spazieren. Übers Wasser. Okay. Der, der, der, der läuft dann so hinterher und sagt, hallo, habt ihr mich vergessen? Wir hatten es versucht. Wäre da bloß. Oh, das ist nicht so schlimm. Jetzt bin ich ja da. Und dann läuft er neben dem Boot her bis an Land. Gut. Ja, dann könnt ihr euch wie gesagt dem Nostrianer kalvater anschließen. Der Weg über den Knüppeldamm ist nicht wirklich einladend. Zum Glück gibt es hier zu dieser Jahreszeit nicht allzu viele Stechmücken. Einfach aufgrund der niedrigen Temperaturen. Immer mal wieder gibt es große Pfützen, die aber auch zugefroren sind. Trügerische Sicherheit vermitteln und könntet dann so Reih um Reih auf diesem Knüppeldamm in Richtung Osten laufen um äh, grob erstmal in Richtung der Rulatschen ähm, Hafenstadt beziehungsweise dem äh, Hügel mit dem bedrohlichen Gefängnis darauf ähm, ja, näher zu kommen. Pantinu blickt sich paranoid um und stellt zum etwa tausendsten Mal die Frage. Äh, Kapitänia, ja, erklärt mir noch einmal, warum ist es das essentiell, dass ich euch begleite? Weil ihr unser, unser führender Experte für Dämonen seid. Arbeitet doch nicht für... <lacht> yeah, genau. wollt, ihr, wollt ihr im Gebüsch sitzen, während wir die Gefangenen befreien? Nun, mmh, äh, ich fürchte, das würde meiner Verpflichtung gegenüber wohl wo, wo kaum nachkommen. Er möchte anhängen, aber ja. <lacht> naja, es ist ja nur ein kleiner Schwarzuger. Wie groß können die schon werden? Außerdem gibt hast du mehr als genug Leute, hinter denen du dich verstecken kannst. Rafim zum Beispiel. Ja, eine harfge Beruhigung meines Gemütes. Nun gut, nun gut, nun gut, dann gut, Wir werden diese Konversation noch dreimal haben, bis endlich doch Zeit. Ja, ihr könnt die nächsten zwei zweieinhalb Stunden in Richtung Osten gehen und dann hält Kalfater an. Der Knüppeldamm ist ein bisschen ausgelaufen. ein bisschen festeres Gelände, wobei das dann auch immer nicht gut zu laufen ist. Vor euch liegt ein wir würdet sagen, ein, ein unheimlicher, von Nebel durchzogener Wald, ein kleines Wäldchen. Und irgendwo unter euch, ähm, ja, sicherlich noch 100 Meter entfernt, ähm, unter den Klippen, auf denen ihr gerade euch noch irgendwie befindet. Äh, hoch sind sie nicht, aber zumindest einen kleinen Abstand hättet ihr dann noch gewahrt, äh, liegt dann sowohl der Leuchtturm als dann eben auch die Stadt, die auch von hier aus stinkt. Es könnte natürlich auch der Wald sein, der hier. Mit seinen, mit seinen Nebelschwaden, äh, fast doch Finger, äh, formt und nach euch greift. Irgendwas stinkt, ob es die Stadt ist oder der Wald oder aber die gesamte Insel, ihr wisst es nicht genau. Ähm, ihr spürt vielleicht auch so etwas wie ein, ein Zittern oder ein Beben, was durch, durch die Insel läuft. Fast wie ein, ein kleines, stetes Erdbeben. Eine Kiesel, die immer mal wieder zittern. Ja, also, wir sind da, ne? Ich bin zwar euer Führer, aber ich bin ja auch ein Held. Und wenn ihr mögt, ich kann euch auch weiter begleiten, so ist das ja nicht, ne? Ich habe jetzt zwar nicht so viel Erfahrung wie ihr, ne? So, aber wenn ihr mögt, ich, ich komme auch mit, zur, mit zu einem Gefängnis. Ähm, ja, wo ist denn das von der Stadt aus? Irgendwo im Norden, oder? Ja, also, ich, ich weiß jetzt zwar nicht, aber so, das ist halt die einzige Festung, die ich da sehe, ne? Ein bisschen leicht äh, oben auf dem Hügel da drauf. Ja, das, das muss ist, sie sein. Das ist sicherlich... Äh, lass es 500, 600 Meter sein. Musst du doch sehen, da. Dann, oh ja, ich hatte mir jetzt irgendwie mehr oft. Dann werden yeah, wir die wohl gut. von der Seite umrunden müssen, um diesen Tunnel zu finden. Wir der müssen Tunnel ja muss irgendwo auf der Südseite sein. Schau mal Richtung Himmel. Probier mich zu orientieren, wo Süden ist. Ja, äh, Süden ist da. Also, ja, alleine dadurch, dass ihr von Süden aus angelandet seid, ähm, weil die Stadt eben nach Süden raus liegt und auf der anderen Seite der, der Insel im Norden läge dann ja dieses Unheiligtum mit dem großen Strudel. Wenn ihr großes Pech habt, dann liegt äh, der Eingang zu dem Gefängnis mitten in der Stadt. Dann habt ihr großes Pech. Um, ich dachte, oh. wir wären auf dem Plan aufgesessen, einem Tunnel zu folgen, der gegraben wurde. Nun, die müssen wir ja, erstmal finden. Ja, das dieser Andergaster... Tunnel ist. Dieser Andergaster sagte irgendetwas von einigen Hügeln und Gestrüpp. Und er wusste, dass der Tunnel im Südflügel des Gefängnisses herauskommt. Ihr verkehrt mit also, Andergaster. Nur dem einen. Ja, ich habe gesagt, keine Andergaster. Das war meine einzige Bedingung. Mehr hatte ich nicht. Und ihr, ich, ihr gebt euch mit an, die lügen eh immer. Karl, Vater, ihr habt den Mann gesehen. Nur ein Diener der Dämonen hätte ihn dort zurücklassen können. Er hatte keine Arme und Beine mehr. Ja, geschieht Könnt ihr euren Haas auf Andergasse vielleicht einmal vergessen? Nee, nee, das geschieht ihm recht. Allesamt. Ich denke nicht, dass uns solche Grundsatzdiskussionen jetzt irgendwo hinbringen. Äh, jedenfalls, dann suchen wir doch vielleicht lieber... Danach anstatt uns dort äh, ja, ähm, aber wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, und korrigiert mich aber hat nicht irgend so ein dämon das ding gegraben in der tat selbst die, mit dämonen kennst du dich aus hast du eine idee wie wir das ding finden nun, der Dämon ist zwar nicht geschaffen, aber beschworen, um für gewöhnlich Bodenschätze aus dem Boden zu graben. Und selbst wenn dies nicht sein Einsatzzweck ist, wird er diesen trotzdem nachkommen. Unter der Annahme also, dass er sich bis an die Oberfläche hindurchgefühlt hat, sollten wir in der Nähe des Eingangs Ablagerungen von mehr oder minder edlen Metallen finden. Je nachdem wie der Boden beschaffen ist, da kann ich euch nicht helfen, könnte es sich hier um Eisen oder Gamendorium handeln. Vielleicht sollten wir ihn ausschwärmen, immer fünf Meter Abstand halten zu, die, zu dem nächsten Gruppenmitglied. können eine größ größere Fläche absuchen. Wenn ihr so. einen reinen Metallklumpen findet, sind wir in der richtigen Richtung unterwegs. Ihr solltet vielleicht auch bedenken, dass diese, diese Tunnelgrabaktion bereits ein erfolgreicher Einbruch in die Festung war. Das heißt, sie haben möglicherweise an einer Stelle angefangen, die von der Feste aus schwer einsehbar ist. Und zweifelsohne, während der Endpunkt sicherlich bewacht sein. Inzwischen ja. Naja, das können wir nur hoffen. Nein, oh, Aber das, das kann ja auch sein. Wir schauen also, wir sehen uns also noch etwa in einem Tunnel um, der möglicherweise auch wieder zugeschüttet wurde. Der Eingang. Auch das ist möglich, ja. Aber dann finde ich die Idee von Abel mir gut. Wir sollten uns aufteilen. So, glaub, dass wir... Und schwärmen nicht aufteilen. Ja. Aber aber natürlich ausschwärmen, sodass wir einen großen Gebiet absuchen können. Weil wir uns immer noch im Ruf, Rufreich weiter befinden. Ja, zu neckt. Okay, dann äh, wollt ihr jetzt suchen nach dem Gang. Dementsprechend einfach erstmal in, grob in Richtung des Gefängnisses. Da könntet ihr äh, ja, in einiger Sicherheit könntet ihr mal... Gebt mir doch einfach mal alle eine Probe auf Wildnisleben. Nördliches Territorium. Um Schnee und Eis würde auch als Spezialisierung zählen. Ich weiß nicht, was bekloppt da ist, dass ich Unfähigkeit Wildnisleben habe. Also Wildnis-Talente habe, aber trotzdem Wildnisleben auf 10. Ist einfach teuer, ne? Uh, aber... Man wird seinem Ruf gerecht. Also Daffin ist viel zu sehr damit beschäftigt, irgendwie Steine aufzuheben und zu schauen, ob die aus Ernst bestehen, anstatt wirklich effektiv einfach das Gelände nach dem fucking Loch zu durchsuchen, als dass er hier irgendwas beiträgt. Ja, ihr könnt euch erst einmal auf diese, durch dieses kleine Wäldchen hindurch äh, ja, bewegen und äh, währenddessen äh, ihr. Aufmerksam, unaufmerksam äh, nach großen oder kleinen Löchern schaut, äh, kann Serpentilio äh, in eine Stelle treten, äh, die merkwürdigerweise auch gar nicht voll mit Schnee ist, sondern äh, merkwürdigerweise leicht warm ist. Ja, ist seltsam. Ich frage mich, ob die so, dann fängt er wieder einen Stein aufzuheben. Ja, und äh, dir fällt plötzlich auf, dass das, was du gerade in der Hand hast, kein Stein ist, sondern aussieht wie ein Ei. Ah, uh, Tierkunde? Tierkunde? Erschwert um. Ich erschwer sie dir nicht erstmal weiter. Ich habe zehn Punkte über. Ja, du trittst mit deinem Fuß wieder zurück, die Stelle, die merkwürdig warm ist. Ähm, du siehst wohl wieder, du bist in, das waren keine Steine, das waren alles Eier. Drei Zerstörte und eins in deiner Hand. Und wenn du dann auf die äh, ja, Leichname, die zurückgebliebenen in den Eiern blickst, kannst du wohl sehen, dass das kleine Schlangen sind. Ach je. Ja, ja, ja, Gewandtheit. Ja, ja, ja, ja. ja. bin ganz schön geschmeidig für mein Alter mit sechs Punkten über. Gut, dann äh, kannst du gerade noch rechtzeitig in Erwartung dein Bein zurückziehen. Äh, tapperst noch drei Schritt mit äh, hochgezogenen Beinen zurück. Und äh, stolperst dann gegen Rafim, bevor dich der bis der Schlange äh, am Fuß treffen kann. Aber kann ich das Ei behalten? Das Ei hast du noch in deiner Hand. Wie groß ist das? Das ist. Äh, Faustgroß? Ja, Faustgroß, okay, genau. okay, ja. Äh, Nehme ich mit. Ah, Rafim, hervorragend. Da seid ihr. Ich habe gerade nach euch gesucht. Ihr geht nicht dorthin. Ja, warum? warum? Seht ihr? Äh, die weiß-grau-bräunliche Kugel hoch. Äh, Eier. Von was? Äh, Schlangen. Oh. Schlangen gesagt? Hab ich Schlangen gesagt? Kunde, äh, Quillotter. Das ist eine Quillotter. Sollten sich Schlangen nicht in Witterruhe befinden? Nun äh, seht ihr. Dort ist es warm. Also haben sie sich stattdessen dorthin zurückgezogen. Ist die Frage, warum es warm ist. Nun, wollt ihr von einer Otter bisschen werden oder nicht? Ich nämlich nicht. Sie ah, erstmal. Selbst wenn ich dies bräuchte, würde ich stattdessen einen von euch in Hannefert wandeln und nett fragen. Das ist viel weniger gefährlich. Ich würde man näher herantreten und mit meinem statt mal so rinstochernd. <lacht> nee, nee. Ich gesagt, ich rolle mit das den Augen, aber ich halte ihn nicht auf. Ich auch nicht, das ist verdient. Dann würfelst du jetzt auch eine Gewandheitsprobe. Aber ich dachte, ich bin immer im Stab, wir haben voll länger und der das ist Familie ist dann wuffelst du eine Oh, komm, hör auf, <lacht> ey. Das ist nicht die Schlange, nach der du Stoch hast, um die du dir Sorgen machen musst. Das ist die, die du nicht siehst, dein Stochern. Richtig. Du hast zwölf gewandt, du bist Kampfmagier, du hast zwölf Okay, fine, right. Er ist stattdessen yes. stark. Yes, mhm, mm yes. Mm -hmm. Dann bekommst ja, okay. Du kommst zu 1 wie 6 plus 1 Sternchen. Aber das ist ja sein. gegen Rüstung. Also guck mal, wo ja, du betroffen warst. Ja, okay, hast du eine 2er Rüstung? Ich habe eine 3er Rüstung sogar. Am Bein? Äh, am Fuß? Äh, am Bein habe ich... Sekunde, linkes Bein, rechts Bein, 1, ja, Entschuldigung, Bein, ja. Okay, dann, verursacht der bis SP, äh, kommt es bei 3 bis 6 auf dem W6 äh, das Gift der Quillotter zum Tragen. Würfeln wir nochmal bitte einen äh, W6. Oh, mmh. ich suche mal oh. einen Ab. nee, den klaren pure machen wir Dann darfst du eine Konstitutionsprobe plus 4 machen. bekommst du erstmal einen SP durch den direkten Biss und deine Konstitutionsprobe ist gelungen, dann bekommst du ein SP pro Kampfrunde für die nächsten kk-1 Kampfrunden KK ist Körperkraft? Körperkraft, genau. Wie viel Körperkraft hast du? 14. 14, dann bekommst du 13 Kampfrunden lang 1 SP. So hier ist die gute Nachricht. Aber Klarum purum kann ich nicht. Aber ist das nicht eher die Körperkraft der Schlange? <lacht> Nein. Nein, definitiv des Opfers. Aber warum Wie ja. mit höher Körperkraft dauert der Schmerz länger für verschiedene ganze Logik? Oh, okay. Macht das macht keinen okay. Sinn der Schlange, sonst haben sie einfach einen fixen Wert angegeben, weil die, weil die Otter den fixen Wert hat. Keine. Okay, vielleicht ist das Gift einfach gegen Muskeln besonders effektiv. Ja, genau. Das also ist froh, dass du dich nicht erwischt hast. Also ich verliere 13 plus 1 äh, LEP nochmal. Naja, nicht heilen außer du kippst jetzt einen Antidot. Ja, ich oh, habe ja, mitgenommen, mitgenommen, hab es mitgenommen das heißt, Es besteht sogar noch eine 5% Chance äh, Würfel mal ein W20 Wenn du eine 20 aber, würfelst Aber drin. wie gesagt, ich hätte einen Stab genommen Ich, ich wollte damit ja nicht ran Du hast gesagt, du, du, du, du, du, du gehst da rein Serpentilio, Serpentilio hat sie gereizt Und du hast es jetzt zum bitteren Ende geführt Wenn du jetzt eine 20 auf den W20 würfelst Dann kommst du zum Herzstillstand <lacht> okay, äh, Davon kann ich dich zurückholen Mach yes. dir darum keine Sorgen äh, Das wäre schon okay. besser Okay. Nein. Nein, Schade, kein Herzinfarkt du. für den alten Mann. Aber äh, du merkst eben, wie, wie es ekelhaft äh, zieht und ähm, du wirst, wirst wahrscheinlich in den Zeh verlieren, in den sie dich gebissen hat. Äh, du merkst wohl, wie, wie du das Gefühl verlierst, auch wenn, wenn der Schmerz weiter durch dein Bein zieht, in dein Knie und äh, dann die Ader nach oben. Also, es ist wirklich unangenehm. Ähm, und du stellst fest, dass es sich dabei einfach nur um ein Schlangennest gehandelt hat. Eine Erfahrung reicher. Ja, okay, ich kann verzichtet. Warum habt ihr das getan? Nun, ich wollte herausfinden, warum es warm ist. Vielleicht war ein weiterer Zugang. Indem ihr es mit einem Stock piekst. Mit einem Stab, nicht mit einem Stock. Das, was ihr da habt, kann man wohl kaum als Stab bezeichnen, aber fixieren wir uns nicht darauf. Warum habt ihr nicht einfach erst einmal eine Analyse durchgeführt? Oder denjenigen, der das Schlangener in der Hand hält, gefragt, ob dort Schlangen sind. Wenn das packt, wenn ich doch soll, weil ich in irgendwie vier Lagen Tücher dieses Ei ein verstaut ist in seiner Tasche. Also, ihr könnt gerade mal gucken. Hier seid ihr aktuell. Hier unten ist Roland äh, mit all seinen Häusern. Es ist äh, beeindruckend ruhig dafür, dass es eine Piratenstadt ist. Es gibt äh, mal so einen fernen Ruf, der wohl aus dem Inneren eines Hauses kommt. Ähm, aber ansonsten könnt ihr wenig sehen auf der Straße, da ist nicht viel los. Und hier oben ist das Gefängnis. Hier oben ist das Gefängnis in einiger Nähe, also da es dann hier so den Hügel hoch über so den einen oder anderen Weg. Und äh, hier ist ein Leuchtturm, beziehungsweise hier ist auch noch irgendwie sowas wie ein, wie ein größeres Haus. Ähm, ja, hier oben ist wie gesagt das Gefängnis. Hier seid ihr jetzt gerade in so ein Schlangennest reingetreten. Und dann ist die Frage, wo ihr suchen mögt. Naja, ja, werde ich jetzt nach da vorne schaue und er zeigt auf die Hügel vor dem Gefängnis. Das müsste doch eigentlich irgendwo da sein, oder nicht? Hm. Doch die Frage, Wirklich? wie wahrscheinlich ist es, dass sie den Fluss untertunnelt haben? Naja, mit dem Dämon. Dependio, das kann der vermutlich, oder nicht? Er fühlt sich in der Tat in Gestein sehr viel wohler als in Sediment. Naja, dann müssen wir jetzt einmal über den Fluss. Aber du hast recht, dieser... Hang sieht tatsächlich nach einer guten Stelle aus, aber was denkst du, sieht man von den Wachtürmen der Stadt dorthin? Das wäre sowohl für uns ungünstig als auch... Naja, Ach, okay. Das kann man von hier aus doch abschätzen, oder? Wie hoch, die, wie hoch der Hang ist und wie hoch die Türme sind? Also... Ähm, von den Wachtürmen aus könnte man euch da auf offener Straße sicherlich erkennen, ja. Okay, nicht auf der Straße? Ja, so es geht darum, wenn wir so... wenn Ich verstehe wenn wir so hier sind. Das kommt drauf an, wie abgetarnt ihr seid. Also wenn ihr euch denn hinlegt, dadurch, dass ihr erhöhte Position habt, dann könnt ihr euch sicherlich nicht erkennen, wenn ihr euch wirklich hinlegt. Okay, um, also wir sind, uns, sind wir uns denn mittlerweile sicher, dass wir dieses Waldstückchen hier durch haben und hier nichts mehr ist? Du kannst ja gerne mal eine fährtensuche -Probe machen. Ich nicht. Ich frage für die Gruppe im Allgemeinen. Serpentino ist äh, nicht die Kompetenz. Was? Also ich, ich hab euch erstmal so von, von, von hier links nach da rechts laufen lassen, weil hier oben das Gefängnis ist. Nein. So, mehr habe ich erstmal nicht gemacht. Also, aber wenn wir haben sicher, dass wir aber sich den... ich Schlangenspuren sehen. Wir haben aber auf dem Weg beim Durchkämmen nichts Auffälliges gefunden. Nein, also der Wald stinkt, wie gesagt. Da der, der dünstet wohl irgendetwas aus, würdest, würdest du meinen, ja.